super praktisch zur Windelaufbewahrung. Es gibt natürlich auch Windeltonnen. Was ist der Unterschied jetzt zwischen der Tonne und dem Wettbeck? Die Tonne, wie gesagt, ist meistens eine Plastiktonne oder manche nehmen auch Edelstahl, was ich jetzt nicht so empfehle und ähm, die Tonnen stehen auf dem Boden. Das ist nicht ganz so gut in den Fällen, wo ihr eine Fußbodenheizung habt, denn in der, durch die Wärme können sich natürlich Bakterien sehr viel mehr vermehren und wenn Bakterien da drin sind, dann fängt es auch an zu riechen. Die Windeltonnen lassen sich super gut ausreinigen, das ist natürlich ein Vorteil und ihr könnt die gesamte Tonne, so wie sie ist, vor die Waschmaschine stellen, alles nur in die Waschmaschine stopfen und danach macht ihr die Tonne wieder sauber. Ihr könnt auch ein Wäschenetz da reinhängen und stopft dann den gesamten ähm, sagt das gesamte Wäschernetz dann da in die Waschmaschine rein und ihr könnt die Windeltonne später für Hundefutter, Spielzeug oder sonstigen Kram in der Werkstatt dann natürlich weiter benutzen. So, das ist das. Es gibt aber auch Leute, die sagen, nein, ich komme mit einem Wettwerk, mit einer Windeltasche, wie zum Beispiel dem hier, sehr viel besser zurecht. Und da gibt es mittlerweile ein riesen Angebot. Und da möchte ich euch jetzt mal so ein bisschen weiterhelfen, was es da alles so geben kann, was ihr dann nehmen könntet. Okay, dann fangen wir mal an mit den allergrößten Wettbecks, die es gibt. Und das ist der hier von Planetwise. Mit dem hier kannst du wirklich einige Tage deine schmutzigen Windeln aufbewahren. Der umfasst ca. 20 bis 24 Windeln. Und damit hast du wirklich dann für einige Tage deinen gesamten Windelvorrat, deinen gesamten schmutzigen Windeln dann hier gesammelt. Du siehst, das ist der Wet Dry Bag, der hat zwei Reißverschlüsse. Einmal hier außen ein Fach für die trockenen Sachen und dann hat er hier eben das große Fach mit dem Pulsstoff innen drin. Ähm, da kommen eben die nassen Sachen, die feuchten Sachen rein, die schmutzigen Sachen. Es sind sozusagen hier zwei Stoffe, also zwei Taschen miteinander vernäht. Nämlich einmal der Pullbeutel mit dem äußeren Baumwollstoff. Und hier die Tasche, die ist nur aufgesetzt aus Baumwolle. Darum wirklich hier nur trockene Sachen hineingeben. Ich möchte auch gleich zu Beginn schon mal was erzählen über die Wasserfestigkeit von den Wetbags im Allgemeinen. Ein Wetbag ist kein Wassersack. Also es ist nicht wie das, was ihr im Outdoorladen kaufen könnt für einen Campingurlaub, für einen Zelturlaub, für die Expedition, dass ihr dort dann wirklich Wasser transportieren könnt. Nein, ein Wedgebag, der ist quasi für feuchte Sachen. Ihr habt keine Windeln, die Tropfe tropfen nass sind. Die habt ihr nicht. Also ihr habt Windeln, die sind gut nass. Und die sammelt ihr hier drin. Aber ihr habt jetzt nicht hier... Die Möglichkeit, Wasser reinzugießen, den hängen zu lassen, da wäre ein, ein irres Gewicht da drauf. Und dann könnt ihr auch nicht erwarten, dass dann hier gar nichts mehr raus tropft. Also das funktioniert mit, diesen, mit, mit keinem Wetbag. Wenn ihr hier ganz normale, nasse Windeln drin habt oder Schwimmsachen, dann funktioniert das. Ist euch allerdings das Handtuch in den Pool gefallen, dann solltet ihr das ganz gut ausfringen. Ne? Weil sonst ist einfach zu viel Wasser da drin. Ja, der Planet weiß. Ähm, Wedbag wird in den, USA, in den USA hergestellt und er hat also zwei Hänkel hier oben und damit könnt ihr ihn dann irgendwo an den Haken oder an den Türgriff hängen. Wie gesagt, das ist dann so der allergrößte, den es gibt. Die nächste Größe, die nächste Größe ist hier von Blümchen. Der umfasst 10 bis 12 Windeln. Also damit kommst du... Zwei, maximal zweieinhalb bis drei Tage aus, je nachdem wie viel Windeln du halt brauchst. Der ist jetzt wesentlich einfacher gestaltet. Er hat hier einen Griff. Er hat auch nur ein Fach und ist komplett aus Pol. Also kein weiterer Baumwollstoff, der außen rum ist. Dadurch ist der Windelsack natürlich wesentlich günstiger. Aber der erfüllt seine Arbeit absolut. Das sind die zwei größten Wetbags, die wir im Sortiment haben. Etwas darunter ist der große Wetbag von von Itziwitzi. Er ist jetzt sehr ähnlich dem Planet Vice Boathing gestaltet. Außenrum Baumwolle und innen drin gibt es einen Pullstoff. Das zeige ich dir gleich noch an dem... Ach nee, den kriege ich so raus. Ich hätte es dir sonst an, dem anderen, an der anderen Größe gezeigt. Also außenrum... Die nächste Größe ist der große Wetback von Izi Der ist dem Planetwise Windelbeutel sehr ähnlich gestaltet, hat also auch außenrum einen Baumwollbeutel und oben ist der Reißverschluss und dann innen drin eben ein Pullstoff. Der ist allerdings, äh, fühlt er sich anders an, ist aber genauso geeignet, um eben die feuchte Wäsche, schmutzige Wäsche aufzunehmen. Er umfasst also in den passen circa sechs bis acht windeln rein also wesentlich weniger das reicht für ein bis anderthalb tage aber der hat eine schlaufe die sich zweifach verstellen lässt was natürlich sehr schön ist um den jetzt eben auch an einen kinderwagen mit so einem geschlossenen griff dann zu befestigen und ihr habt eben zwei möglichkeiten den knopf 1 und Knopf 2 dann hängt er eben etwas höher. Die nächsten Größen sind Planet Vice Medium. Da könnt ihr auch so ungefähr um die sechs Windeln transportieren. Und da gibt es einen großen Unterschied. Wenn ihr nur den reinen Wettbeck habt, da gibt es leider keine Schlaufe, um den aufzuhängen. Der hat außenrum wieder einen schönen Baumwollstoff, oben den Reißverschluss und innen drin auch wieder den Pull. Die Nähte sind versiegelt dass das also alles möglichst geruch, geruchsdicht ist. Ihr müsst aber natürlich den Reißverschluss bei allen Wet Bags immer gut verschließen, damit so viel wie möglich an Gerüchen im Beutel drin bleiben. Der Wet Dry Bag von Planet Weiß hat auch wieder außen den Baumwollstoff, eben dann einmal das große Fach mit dem Pull. Das zweite Fach, wie bei dem ganz großen Beutel auch schon, eben hier ein Trockenfach. Und der verfügt dann eben auch über eine Schlaufe. Die lässt sich einfach verstellen, hat einen Druckknopf. Ja, aber leider hat der reine Wettbeck gar keine Schlaufe. So, nochmal etwas kleiner sind diese Windelsäcke. Und da stelle ich euch gleich mal den von Itzi Ritzi vor. Der hat so... Ja, eine Größe, dass ungefähr 4, maximal 5 Windeln hineinpassen. Hat auch wieder Außen Baumwolle, innen drin eben das Wasserabweisende und auch wieder die Schlaufe mit den doppelt verschließbaren Knöpfen, was ich ja auch sehr schön finde. Ja, ich finde ein ganz tolles Muster. Diese Größen von den, also von den kleineren Wetbags, die finde ich auch ganz ideal, wenn ihr Stoffbinden für euch benutzt. Dann könnt ihr das auch wunderbar im Badezimmer dann aufbewahren. Stoffbinden riechen ja auch nicht im Gegensatz zu den Wegwerfbinden. Und dann könnt ihr die, also die Benutzten, da drin aufbewahren und schmeißt dann den gesamten Sack in die Wäsche. Aber natürlich Reißverschluss aufmachen. Etwas größer ist der Windelsack von Dudusch aus Polen. Das ist jetzt auch wieder nur Pull, ist also wesentlich leichter. Und hat einen Reißverschluss und hat auch eine Schlaufe, die ihr mit einem Druckknopf öffnen und schließen könnt. Auch wunderbar, auf jeden Fall für einen Tag geeignet. Wäre also auch gut für den Kindergarten. Oder eben dann auch alternativ ein bisschen kleiner wieder der Windelbeutel von Blümchen. Hat einen Druckknopf hier und hat auch einen Reißverschluss. Ebenfalls ein kleiner Windelsack ist der von Totspots und zwar ist das jetzt der einfache Beutel, es gibt auch doppelte und der hat auch eine Schlaufe mit einem Druckknopf und eben hier einen wunderbaren Reißverschluss, was auch ganz raffiniert ist, die haben hier nochmal eine Quernaht gesetzt, damit auch hier wirklich an den Enden vom Reißverschluss, damit da keine Gerüche irgendwie rauskommen können. Es gibt von Totspots auch einen ganz klassischen Windelbeutel mit Kordel. Den gibt es auch nur in weiß. Da wird ich halt hier oben einfach zugezogen. Den kennt ihr vielleicht. Der ist natürlich berufstechnisch nicht so dicht, aber reicht vollkommen aus, wenn ihr irgendwie unterwegs seid. Ebenso der ganz kleine von Little Lamb. Ich meine, der ist jetzt wirklich klein, also da passen ein, maximal zwei Windeln rein. Wenn er jetzt noch eine Überhose aus Wolle irgendwie dabei hat, wird schon ein bisschen eng. Ähm, der ist ganz einfach gestaltet, hat auch eine Kordel mit einem Kordelstoffer. Ist sehr dünn. Aber den finde ich dann halt wirklich ganz, ganz ideal für Stoffbinden im Bad, weil der eben gar nicht viel Platz wegnimmt. Das reicht vollkommen aus. Die Stoffbinden, wie gesagt, die riechen ja auch nicht. Und dann reicht so ein kleiner Beutel wirklich gut aus fürs Badezimmer. Es gibt aber noch ein paar mehr. Hier ist noch ein ganz kleiner, der ist von Milovia. Den finde ich jetzt wirklich sehr klein. Also zwei allerhöchstes aller, drei Windeln passen hier hinein. Aber dafür finde ich diese Größe einfach super für Stoffbinden. Ähm, die Schlaufe ist auch in dem Fall festgenäht. Keine Möglichkeit, da etwas zu verstellen. Hier. Und wieder etwas größer dann, 4,5 ähm, passen rein, Blueberry. Und Blueberry hat hier was ganz Schönes gemacht. Die haben hier am Boden Abnäher reingesetzt, so dass sich hier ein Boden bildet. Das heißt, du kannst den Windelsack dann eben auch, sobald da hier was drin steht, den auch hinstellen und er fällt nicht sofort komplett um. Ja, und Blueberry hat auch wunderbarerweise... Einen Druckknopf dran gemacht. Finde ich sehr schön. Und eben ein Reißverschluss. Und zum Schluss gibt es noch den Windelbeutel von Popolini. Den kennen wahrscheinlich ganz viele, allerdings nicht in der Version mit dem Trockennetz hier draußen. Das ist also das gleiche Material wie, äh, wie das Wäschenetz wird auch durch einen Reißverschluss verschlossen und du kannst hier entweder schon was feuchtes reingeben wie ähm, Wäsche, äh, wie Badewäsche, wenn du sagst es ist eh so heiß, du möchtest nicht, dass die nassen Sachen in den, in den ähm, Sack hineinkommen, sondern du möchtest, dass es schon mal anfängt zu trocknen, gibst du hier den nassen Bikini rein, aber natürlich auch umgedreht. Du kannst hier die trockenen und hier in das große Fach die nassen Sachen. So wie es ja eigentlich gedacht ist. Leider hat Popolini keine Schlaufe dran. Das finde ich sehr schade. Ich möchte euch noch auf etwas aufmerksam machen. Da müsst ihr bei allen, allen Windelbeuteln äh, drauf achten. Überhaupt bei den Pulsstoffen. Die Pulsstoffe sind ja immer hier innen drin beschichtet. Da ist diese polyurethan aufgebracht. So, und die ist natürlich auch empfindlich. Das heißt, wenn du mit spitzen Fingernägeln hier entlang gehst oder du hast äh, Ringe mit Steinen und kommst da dran, dann kommen Kratzer in die Pullschicht und die wird dann beschädigt. Das ist schade, denn an der Stelle kann einfach Flüssigkeit durchkommen und dann wird es undicht. Das muss ja nicht sein. Und ganz zum Schluss noch einen ganz anderen Bindelsack. Und zwar diesen hier von Charlie Banana das ist der diaper pail der sogenannte, ist riesig groß, hat oben ähm, einen Gummizug, das heißt du kannst ihn auch in eine Tonne hängen er hat auch hier Schlaufen, du kannst ihn an einen Haken hängen lässt sich aber oben gar nicht schließen, der ist jetzt also hier offen wenn du den jetzt also so an, die, an den Haken gibst, dann kommen natürlich Gerüche raus, das ist ganz klar wenn du sagst du hast jetzt aber sowieso zwei Winkelkinder Kinder und musst meinetwegen jeden Tag irgendwie waschen, du machst es immer über Nacht, dann ist das nicht so schlimm, wenn das irgendwie riecht oder du hast das im Keller, wo es kühler ist und dann merkt es keiner so, dann kannst du es ja hier auch so offen lassen. Oder du hängst diesen Sack, diesen Beutel eben in so eine gesamte Windeltonne hinein. Was nämlich hier besonders schön ist, erstmal zumachen, was hier besonders schön ist, in einer Seitennaht ist ein Reißverschluss und den machst du vor der Waschmaschine auf so, und jetzt kann einmal durch die Seitennaht und durch die oberen äh, Öffnung, dann können alle Windeln in die Waschmaschine rausfallen und werden dann schön durchgewaschen. Das ist der von Charlie Banana. Und du siehst, er hat hier sogar den Reißverschluss verdeckt, nochmal durch einen Pullenstoff. Er kann dann eben noch weniger an Geruch da irgendwie ausdringen. Wird geöffnet, Pull. Hat eine Schlaufe, die sich aber leider nicht verstellen lässt. So kannst du die dann über den Haken geben. Und wenn du dich fragst, wofür brauche ich überhaupt ein weg, ach, da kann ich dir ja total viele Möglichkeiten erzählen. Also, du brauchst sie einmal für Stoffwindeln, du kannst sie für Stoffbinden benutzen, du kannst sie in der Küche aber auch dafür benutzen, dass du ähm, da die, die Wischtücher dann eben dann einsammelst und sie einmal am Tag dann in den Wäschekeller bringst. Du kannst es super zum Wandern nehmen, um deine Bekleidung dann eben im Rucksack vor äh, Nässe und Feuchtigkeit zu schützen. Überhaupt zum Reisen kannst du die sehr gut nehmen. Du kannst sie zum nehmen für, für ein Schwimmbad, für den Sport. Die Schmutzwäsche kommt rein. Auch wenn dein Kind gar keine äh, Windel mehr braucht im Kindergarten, die meisten Kinder haben doch nochmal doppelte Wäsche im Kindergarten. Das wird von vielen Kindergärten auch gefordert. Dann gibst du diesen Beutel dann dahin und hast dann die dreckige Wäsche dann auch da drin und es wird nicht, ja, es suppt nicht durch und es müssen nicht immer irgendwelche Tüten dann noch dafür extra verwendet werden. Also ich persönlich bin riesen Fan von Bedbags, egal ob klein oder groß. Ich habe auch den großen von Planetwise, den habe ich im Kinderzimmer hängen, damit die Kinder ihre schmutzige Wäsche da schon sammeln und gar nicht erst ins Bad gehen müssen. Damit hoffe ich eben, dass der Fußboden etwas gesäubert wird, also schon mal aufgeräumt wird. Hilft nicht immer, aber es bessert sich. Also, dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Auswahl des für euch passenden Windelsacks oder Wetbags.